Hallo, in diesem Video geht es darum, wie du Bilder in Word einfügen kannst. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, dass Apple eine Software herausgibt, die Pages, die sich Pages nennt und die besser ist, wenn es um Bilder geht. Ich muss aber zugeben, dass Word aus meiner Sicht hier große Fortschritte gemacht hat. Trotzdem gibt es ein, zwei Punkte, die es zu beachten gilt. Ich habe hier schon ein Dokument vorbereitet und nehme dieselben Bilder vom letzten Video und füge hier eines davon ein. Du siehst links entsteht so ein schwarzer Strich das heißt ein Bild belegt eigentlich einen Platz so wie ein Wort in einer Zeile. Ich füge es hier ein und wenn ich das Bild kleiner mache siehst du im Grunde genommen ist das wie ein Wort einfach ein bisschen größer aber es belegt einen Platz in der Zeile und ich kann es auch nur zeilenweise verschieben das sieht man daran, dass sich dieser schwarze Balken mit verschiebt. Man sieht ihn nicht immer, zum Beispiel jetzt ist er verschwunden, aber an gewissen Positionen erkennt man, ah, doch, hier würde das Bild dann einfach eine Linie belegen. In der Hinsicht ist Word wirklich noch auf dem alten Stand äh, unhandlich schwierig zu handhaben. Aber, wie gesagt, große Fortschritte. Wenn ich doppelklicke, einerseits hast du hier in diese Detailmenüs, wo du ganz, ganz viel einstellen kannst. Das interessiert uns aber nicht so sehr. Viel mehr interessiert uns das Menüband hier oben, das Bildformat, das eben erscheint, wenn ich doppelklicke. Jetzt ist es weg. Jetzt klicke ich drauf. Jetzt erscheint es wieder. Voilà, wieder ein bisschen Verzögerung. Die für uns interessanten Funktionen sind hier, insbesondere Anordnen und Position. Hier siehst du schon, das entspricht wahrscheinlich deinem Lebenslauf, oben rechts positionieren, draufklicken, voilà, schon hast du es. Ähm, kleiner Nebeneffekt, ab jetzt ist das Bild frei verschiebbar, das war früher umständlich, man musste mehrere Optionen anwählen, bis man das Bild so im Text hin und her schieben konnte, aber dadurch, dass ich es vorhin mit anordnen in eine neue Position gesetzt habe, wurde es frei verschiebbar. So weit, so gut. Das ist wohl die wichtigste Funktion. Nun gibt es noch eine kleine Zusatzfunktion. Etwas, was ich vorhin in Pages gezeigt habe und was ich finde, funktioniert dort immer noch am besten. Die Funktion heißt Zuschneiden und wenn ich sie auswähle, entstehen diese schwarzen Ränder. Das Problem dabei ist, das Bild verzerrt sich. Das heißt, wenn dein Gesicht da ist, Siehst du nachher nicht mehr so aus, wie du in echt aussiehst. Es ist also nicht ich muss also sehr vorsichtig sein und diese schwarzen Ränder hier exakt greifen, damit ich das Bild verschieben oder verändern kann, vergrößern oder verkleinern, ohne dass ich es verzerre. Was nützt mir diese Funktion? Nehmen wir an das Grün hier, das wäre das Blau in deinem Porträt. Da willst du nicht zu viel davon haben, es geht schließlich um dein Gesicht und nicht um den Hintergrund. Oder es könnte sein, dass du ein T-Shirt an das nicht so vorteilhaft ist, dass du weg haben möchtest. Und dann kannst du das Bild einfach ein bisschen kürzer machen. Achte aber darauf, dass die Proportionen einigermaßen stimmen. Ähm, ein Porträt ist normalerweise etwa so breit und etwas so hoch. Trotzdem vielleicht besser ein gut zugeschnittenes Porträt als ein komisches T-Shirt oder viel blau um wenig Kopf herum. Sicherheitshalber nochmal doppelklicken oder einmal anklicken, anordnen, rechts oben positionieren, voilà, fertig. Etwas Wichtiges habe ich aber noch anzufügen. Wenn ich die Datei nun speichere, was ich mh, sträflicherweise noch nicht zu Beginn gemacht habe, ich hole es jetzt nach. Und das Dokument anschließend auf dem Bildschirm anschaue und schaue, okay, 100 KB, die Größe überprüfe, merke ich, hm, das ist eigentlich ganz okay. Wenn jetzt aber das Bild, das ich eingefügt habe, nicht bloß 56 KB ist, sondern zum Beispiel das Originalfoto vom Fotografen, der dir das Bild digital zur Verfügung gestellt hat, dann ist dieses Dokument plötzlich 2 Megabyte groß und eigentlich zu groß, um es zu verschicken per E-Mail. 2 ähm, Megabyte würde gerade noch gehen, aber da kommt ja noch der, das Motivationsschreiben dazu plus die Zeugnisse, die auch Bilder sind. Da bist du schnell über 5 Megabyte und das ist einfach nicht professionell. Das wird gleich wieder gelöscht oder kommt gar nicht erst an. Wie kann ich es also verringern? Wie kann ich die Größe verringern? Ähm, ich gehe, um das zu zeigen und um das zu beweisen, nochmal kurz ins Internet. suche ein Bild und sage auch, es soll wirklich, wirklich groß sein, zum Beispiel so groß, 5000 mal 3000 Punkte, Schau das Originalbild an, du das siehst, heißt, es dauert eine kleine Sekunde länger, ziehe das darüber, schließe meinen Browser, füge das Bild hier ein, nur versuchsweise speichere und schaue das Dokument jetzt nochmal an, dann sehe ich schon, ups, 1,6 Megabyte, eigentlich schon zu groß. Also was machen, wenn man das Bild nicht in einer Fotobearbeitungssoftware verkleinern will? Das geht recht einfach. Ich lösche das kleine Bild hier mal raus, das brauchen wir nicht. Ich klicke drauf, das Menü erscheint, positioniere das Bild rechts oben, Verkleinere es noch. Nochmal positionieren. Bloß weil ich es kleiner gemacht habe, ist das Dokument nicht viel kleiner. Ein bisschen was, weil ich eines der beiden Bilder rausgenommen habe. Aber schau an, es ist immer noch 1,5 MB. Also, wie verkleinern? Es geht ganz einfach in Word, wenn du das Dokument gespeichert hast mit der Endung Do. CX, das sollte standardmäßig der Fall sein bei neuen Word. Wenn du es also so gespeichert hast, hast du die Funktion Dateigröße verringern und hier würde ich Druck wählen. Es kann ja sein, dass sie deinen Lebenslauf oder deinen CV ausdrucken wollen, wollen und dann ähm, sollte es doch einigermaßen qualitativ hochwertig sein. Deshalb Druck, 220 Points per Inch wahrscheinlich. Wenn du übrigens hier diese Option anlässt und du hast das Bild vorhin verändert, so à la Pages mit Zuschneiden, dann gehen diese Bereiche verloren. Trotzdem macht es hier Sinn, du hast dir das so überlegt, wie du das haben willst und du willst auch nicht, dass der Mensch, der deinen einen Lebenslauf dann erhält, noch die Reste vom Bild sehen kann. Also unbedingt eigentlich diese zugeschnittene Bereiche von Bildern löschen, Option aktiviert lassen, OK klicken, speichern, schauen wir mal. Voilà, 250 KB, das ist ganz ordentlich, das lässt sich per E-Mail versenden. Also Bilder verkleinern und Dateigröße verringern und die Auflösung 220 PPI für Druck verwenden. Nochmal speichern und dann als PDF drucken.